Um einen Artikel mit Zotero verlinken zu können, müssen Sie diesen erst in die Zotero-Bibliografie aufnehmen. Wir demonstrieren es Ihnen in diesem Video anhand eines Buchbeispiels. Geben Sie den gesuchten Begriff in das dafür vorgesehene Suchfeld, zum Beispiel eines Bibliothekskataloges, ein. Haben Sie einen Titel gefunden, den Sie mit einem Dokument in FOD verknüpfen wollen, dann verwenden Sie, um den Artikel zunächst in Zotero zu sichern, den Save to Zotero-Button. Wechseln Sie nun in Ihre Zotero-Bibliografie. Dort erscheint der importierte Literatureintrag in der von Ihnen zuvor ausgewählten Zotero-Bibliografie. Auf der rechten Seite haben Sie die Möglichkeit, das Dokument zu bearbeiten. Wichtig ist es, einen Kurztitel einzugeben, um das Dokument später in der Zotero-Bibliografie in FOD wiederzufinden synchronisieren Sie danach Zotero durch das Betätigen dieses Buttons, sodass alle Einträge auf dem Server gespeichert sind. Auf dem FOD-Server werden circa alle 10 Minuten die Daten aus der angeschlossenen Zotero-Bibliografie aktualisiert, sodass es eben bis zu 10 Minuten dauern kann, bis der Eintrag im FOD-Zotero-Modul erscheint. Um einen Eintrag mit Zotero verknüpfen zu können, Öffnen Sie das entsprechende Dokument und legen Sie, zum Beispiel unter dem Reiter Nachweis, eine neue Position an. Öffnen Sie die Liste, welche zu dem Feld Kurztitel gehört und legen Sie einen neuen Indexeintrag an. Klicken Sie auf den Zotero-Link-Button und geben Sie am besten Stichworte des von Ihnen festgelegten Kurztitels in das Suchbegrifffeld ein. Wählen Sie durch Setzen des Häkchens den Eintrag aus und fügen diesen ein. Nun sehen Sie hier Ihren Eintrag mit der angelegten Zotero-Verknüpfung. Speichern Sie Ihre Eingabe und weisen Sie den neuen Indexeintrag dem Dokument zu, zu indem Sie den Hinzufügen-Button betätigen. Neben der eben erklärten Variante gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, eine Zotero-Verlinkung in einem Dokument vorzunehmen. Wenn Sie einen Brief annotieren, haben Sie die Möglichkeit, eine Notiz anzulegen oder eine bereits bestehende Notiz zu bearbeiten. In der Symbolleiste des Texteditors befindet sich ein Zotero-Button, um einen Zotero-Link zu erstellen. Betätigen Sie den Button und geben Sie in das Suchfeld ein Stichwort aus dem gewünschten Literatureintrag ein. Haben Sie den passenden Eintrag gefunden, wählen Sie ihn aus und fügen ihn Ihrer Notiz hinzu. Nun wird im Textfeld der Notiz der Zotero-Kurztitel des ausgewählten Dokuments angezeigt. Wenn Sie noch eine Seitenreferenz ergänzen wollen, können Sie diese nun einfach im Textfeld hinter dem Link ergänzen. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Notizen und damit auch die Verlinkung zu speichern. Weitere Informationen dazu, wie eine Zotero-Gruppenbibliografie an eine FOD-Instanz angeschlossen wird, finden Sie im Handbuch.